Der Staat sieht alles und man sieht, die Thematiken haben sich nicht ganz so groß verändert im Laufe der Jahrzehnte. Kilroy ist zugleich unser Symbol für das Projekt Who's Watching You und darüber wollen wir heute ein bisschen erzählen. Mein Name ist Hans-Jürgen Palme, ich bin aber nicht alleine. Ja, Hallo, mein Name ist Björn Friedrich und ich werde Ihnen später noch ein paar Sachen ausführlicher zeigen. Diese Masken haben wir übrigens gebastelt äh, als Safer-Selfie-Masken. Äh, Schülerinnen und Schüler konnten sich damit eben fotografieren und wir wollten damit einfach sagen, ihr könnt auch mal andere Bilder ins Netz stellen, ohne dass ihr äh, irgendwie was von euch preisgebt. Preis und das kann man auch in einer ganz netten Form machen. Haben sie sehr gerne gemacht. Ähm, ich habe mich schon vorgestellt, Björn Friedrich hat sich auch vorgestellt. Wir sind vom Studio im Netz wir sind eine medienpädagogische Facheinrichtung, machen alles, was in Verbindung steht, Kinder, Jugendliche äh, und Internet. Seit 2014 haben wir auch schwerpunktmäßig das Thema ähm, Datenschutz, ähm, äh, alles eben, was im Zusammenhang steht mit Überwachung und Datensammlerei. Äh, wir haben ähm, äh, das Ganze eben genannt, Watching You, äh, und dabei haben wir Tools entwickelt, also. Kinder? Ich weiß nicht, bin ich gut zu hören? Ja. Okay, weil es war gerade ein Piepton. Ähm, also das Ganze heißt Watching You und ähm, wir haben da auch schon angefangen äh, für kleine Kinder, äh, für ähm, Vorschulkinder, fünfte, sechste, äh, fünf, sechs Jahre, äh, dass wir die ein bisschen zu dem Thema sensibilisieren, auf Wunsch auch von der Bundeszentrale für politische Bildung, mit denen wir zusammen auch Projekte derzeit durchführen und für Kinder ist es natürlich jetzt sehr abstrakt, deswegen ging es da eher um die Thematik Geheimnisse. Man hat Geheimnisse und was denken die Kinder über solche Sachen, gibt man Geheimnisse preis, also wo wir einfach schon frühzeitig auch sensibilisieren wollen und das Ganze geht dann natürlich auch über in das Alter der Jugendlichen. Da haben wir Tools zur Verschlüsselung äh, untersucht, haben dazu auch eine Broschüre vorgestellt. Äh, wir haben Handyortung äh, dazu etwas erstellt, äh, dass man das spielerisch erfahren kann äh, und ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie man die, die Thematik Big Data äh, hautnah erleben kann. Unsere erste Aktionswoche, wie gesagt, 2014 äh, und da haben wir schon festgestellt, wir haben das in der schulisch und außerschulisch ausgeschrieben. Im schulischen Kontext kamen die jungen Menschen. Klar, es war Schule und man hat einen Ausflug gemacht zu unserem Projekträumen. Außerschulisch kam so gut wie niemand. Das heißt, es war sehr schwer oder ist sehr schwer, im außerschulischen Kontext auch die Zielgruppe zu erreichen, weil das Thema eben nicht eins ist wo sich die massenhaft anmelden. Also wir haben gerade ein anderes Projekt, YouTube-Filme selbst erstellen. Da kommen die auch nachmittags und sind gerne dabei. Äh, bei Thema Datenschutz muss man andere Wege gehen. Äh, es ist ein sehr trockenes Thema. Ähm, das heißt, ähm, wir sind als Medienpädagogin da gefordert, eben auch Tools zu entwickeln, die Spaß machen, wo man es auch ein bisschen so macht, dass man ähm, das Ganze auch sinnlich erlebt und das sind Herausforderungen, an denen wir momentan herumbasteln. Wir haben schon verschiedene Erfahrungen dazu gemacht. Diese Safer ist zum Beispiel, wenn wir bei offenen Veranstaltungen anbieten, machen die jungen Menschen sehr, sehr gerne. Also da sieht man dann, dass man das Thema doch so anbieten kann auch, dass dann junge Menschen auch mitmachen. Die Thematik selber, äh, was wir jetzt dazu gemacht haben, da gibt Björn Friedrich kurz einen Einblick äh, und stellt mal verschiedene Sachen vor. Äh, vor allem auch äh, war uns wichtig, nochmal der Hinweis, äh, warum ist es eigentlich wichtig? Also man sagt ja sehr oft, ach mein Gott, Daten und äh, hab nichts zu verbergen und diese üblichen Floskeln. Ähm, und wie kann man das ein bisschen aufbrechen, dass man merkt, na naja, äh, das Thema ist doch interessant. Dazu haben wir einen Trailer erstellt, äh, den wir vorab nochmal zeigen wollten, auch zur Einführung in das Thema. Äh, dieser Trailer wurde für die Datenwoche eben von uns erstellt und der soll, sollte und soll ein bisschen dazu hinführen, dass man sich dem Thema öffnet. Und ich glaube, die Kollegin äh, Frau Wustemeier äh, zeigt ihn jetzt. So, das Video ist jetzt fertig gezeigt. Ähm, aufgeteilt, also nach iOS und Android, ähm, verteilt hier oben. Ja, und wie viel eben pro Sekunde ähm, ja. durchs Netz tickert an Daten, also wie viele YouTube-Videos geguckt werden, wie viele WhatsApp-Nachrichten verschickt werden, wie viele Snaps und Vines und Spotify-Songs und so weiter und so fort ähm, da aufgerufen werden. Ähm, das zeigen wir ganz gerne, um vor allem auch Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, zu verdeutlichen, was Daten heutzutage eigentlich bedeuten und wie viele Daten da ständig ähm, fließen und durchs Netz tickern. Das können Sie bei Gelegenheit gerne mal länger anschauen. Jetzt haben wir schon fast eine Minute und Sie sehen, es türmen sich Millionen an Nachrichten und Aufrufen und so weiter. Und wenn man das eine Zeit lang verfolgt, dann ist das ein ganz guter Einblick und eine ganz spannende ähm, Geschichte. Ähm, das hat jetzt mit Datenschutz an sich noch nicht so viel zu tun, aber es zeigt eben, welche Daten fließen weltweit. Eine andere Geschichte ist das Thema Vorratsdatenspeicherung, also ein Thema, das auf politischer Ebene sehr oft diskutiert wird. Welche Daten dürfen gespeichert werden und wie lange sollen Daten gespeichert bleiben und was wird da eigentlich gespeichert? Und auch da gibt es ganz schöne Visualisierungen, zum Beispiel aus der Schweiz ein Beispiel und es gibt ein älteres Beispiel. Hier hinten das ist das von dem grünen Politiker Malte Spitz, aber ich zeige jetzt mal kurz das Beispiel aus der Schweiz. Die sind sich beide sehr ähnlich und wurden auch von derselben Gesellschaft. Ähm, angefertigt, diese Visualisierungen. Da sehen wir jetzt eben, ähm, wann hat dieser Politiker, Walter sagt Gladly, äh, wann hat er SMS geschrieben, wann hat er telefoniert, wann hat er was bei Facebook gepostet, wann hat er einen Tweet abgesetzt, also läuft hier im Zahlenstrahl, der ist sehr hell, aber wir sind jetzt gerade bei ähm, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, also jetzt kommt bald die Nacht, da wird es ein bisschen langsamer und wir sehen oben in der Karte auch, wo er sich aufhält, also jetzt momentan ist er äh, in Zürich, genau. Jetzt gehen wir mal ein bisschen vor, weil jetzt nachts passiert eben wenig. So, und dann morgens um 6 Uhr, 7 Uhr geht es weiter. Ähm, genau, und jetzt sieht man auch die Bewegungsdaten, also jetzt fährt er aus Zürich weg. Ähm, das heißt, hier ist sehr schön nachzuvollziehen, ja, was wird gespeichert, wenn man von Vorratsdatenspeicherung redet äh, und ähm, wie kann man das später visualisieren, beziehungsweise welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen. Also wir sehen, jetzt hier momentan nicht die Kontaktdaten, also wen ihr anruft oder wen ihr an simst, ähm, aber das können natürlich die Mobilfunkgesellschaften auch einsehen und kann dann auch an die Ermittlungsbehörden oder an die Polizei oder die Geheimdienste oder ähnliches weitergegeben werden. Also das, wie gesagt, eine sehr schöne Visualisierung von dem, was politisch oft diskutiert wird. Ähm, die zweite, der zweite Aspekt beim Thema Datenschutz ist ja immer, dass wir uns auch vor den kommerziellen Anbietern ja, so, so ein bisschen vielleicht schützen möchten oder versuchen möchten, äh, dem kommerziellen ähm, Auswerten und Verwerten von Daten zu entgehen. Das ist heutzutage natürlich sehr, sehr schwierig, weil wir so große Monopolisten haben, die Daten ähm, übertragen, also die unsere Daten speichern und diese Daten auswerten und zu Geld machen. Ähm, Facebook ist da sicherlich einer der größten Anbieter und da haben wir hier beispielsweise eine Grafik, die jetzt erstmal zeigt, ähm, wie groß äh, Facebook ist, wie viele User Facebook ähm, nutzen. Man sieht ja auch ganz schön diese ähm, mobile Facebook-Nutzung, die deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Also, das ist hier eine Statistik von 2012 bis 2016, also über fünf Jahre wo wir deutlich den Zuwachs von den Leuten sehen, die nur mobil zu Facebook gehen, also die nur über das Handy, über die Handy-App oder den Handy-Browser Facebook aufrufen, während die Anzahl derjenigen, die es nur am PC nutzen, doch deutlich abgenommen hat. Und dazwischen gibt es noch so eine Kurve von Leuten, die es mal mobil und mal am PC nutzen. Aber das ist schon mal ein Beispiel, um auch die Größe von verschiedenen Diensten zu zeigen. Da gibt es mehrere Grafiken, die sowas verdeutlichen, aber die sei jetzt mal als ein Beispiel genannt. Und um auf die Umsätze von Facebook zu kommen, springe ich mal hier runter. Alle anderen Links können Sie sich gerne später zu Hause noch in Ruhe angucken. Ich möchte jetzt nicht alles aufzeigen, aber so ein paar Sachen. Ähm, hier geht es eben um die Umsätze, was verdient Facebook. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele Grafiken und Informationen und ich scroll mal runter zu, ähm, zu dieser Grafik hier, wo ganz gut zu sehen ist, auch also Facebook verdient pro User 5, 5 Dollar weltweit, pro Quartal wohl gemerkt, also im Jahr sind es dann 20 Dollar, bei uns in Europa ist der Umsatz sogar noch ein bisschen höher, also wir sind ja quasi wertvoller als andere Kontinente, wenn man so will, wir sind fast 6 Dollar im Quartalwert und der Großteil dieses Umsatzes wird eben mit Werbung erzielt, also hier oben das hellblaue sind noch andere Verkäufe und Erlöse und hier unten das dunkelblaue ist die Werbung und wir sehen eben, der Großteil aller Umsätze wird mit Werbung erzielt. Also eben diese zielgerichtete Werbung, die personalisierte Werbung, die ja darauf basiert, was wir an Daten hinterlassen bei Facebook, welche Likes wir vergeben, welche Hobbys wir angeben und vieles anderes mehr. Also alles, was wir über uns dort eben veröffentlicht haben, das ist hier dann zu Geld gemacht und das ist hier nochmal sehr schön verdeutlicht. Es gibt auch schöne Facebook-Erweiterungen, die sind hier oben, zwei Tools. Hier unten sind da zwei Tools ähm, verlinkt nochmal, das eine ist eigentlich als Kunstprojekt entstanden, dieses Data Selfie, ähm, das ist eine Chrome Erweiterung, also wer ja, von Ihnen den Google Chrome Browser benutzt, der kann sich das installieren und kann damit sich selbst so ein bisschen tracken oder kann nachvollziehen, äh, welche Daten hinterlasse ich bei Facebook, also das kann ich jetzt schlecht zeigen, weil wir jetzt an diesem Laptop keinen privaten Account eingeloggt haben, ähm, vor allem muss man eben den Account über ein paar Wochen verfolgen, damit man dann auch wirklich Ergebnisse sieht. Aber da kann man eben dann später nachvollziehen, mit wem habe ich häufig Kontakt, ähm, welche meiner Facebook-Kontakte gucke ich mir häufig an oder wo interagiere ich oft, ähm, und welche Seiten habe ich oft angeguckt und so weiter und so fort. Also da kann man sich selbst so ein bisschen überprüfen, wenn man sich dieses Tool installiert. Das andere hier unten, der Stalk-Scan, da kann man andere Leute quasi mal checken. Also da kann ich jetzt einen Profilnamen eingeben von einer Person, die mit mir befreundet ist oder auch nicht und ich sehe dann äh, nochmal übersichtlich, was hat diese Person mit mir geteilt, also welche Fotos, welche Videos, welche Likes kann ich von dieser Person einsehen. Das ist auch ganz gut so als Selbsttest, also wenn Sie mal bei Ihrer Freundin oder bei Ihrem Freund oder bei Frau oder beim Mann äh, im Account auf sich selbst gucken, dann ist das vielleicht auch ganz aufschlussreich, was können eigentlich andere über mich sehen und was gebe ich eigentlich für meine Facebook-Freunde oder ähnliches preis. Und zu guter Letzt aus dieser Liste ähm, schauen wir uns noch kurz diesen Adresshändler an. Das ist der Shoba ähm, Shop. Der ist auch immer ganz interessant. Auch das ist was, was wir im Unterricht oder in einem Projekt beispielsweise mal zeigen, was Sie auch privat aber gut machen können. Ähm, da müssen Sie sich vorstellen, Sie möchten Daten kaufen. Also Sie wären ähm, ja, irgendeine Firma, die jetzt an Daten interessiert ist und Sie können hier sagen was wollen sie für Daten erwerben, welche Datensätze wollen sie von Privatus in Deutschland kaufen und was kosten die dann. Da kommen sie mal ein bisschen ähm, drin rumklicken und kann sich mal anschauen, was eben so Datenhändler verdienen. Also jetzt abseits von Facebook ähm, andere Shops, die andere Daten weiterverkaufen. Ja, das wären mal so ein paar Einblicke und ein paar Visualisierungen. Es gibt eben noch viel, viel mehr und es gibt hier unten unter den Tipps, ähm, noch drei Sachen. Das eine ist eine Webserie, die von Arte maßgeblich produziert wurde, wo man auch seine eigenen Profile verlinken kann äh, und wo das nochmal visualisiert wird und allgemein erklärt wird, was alles mit Tracking und mit Data Mining verdient wird. Ähm, dann gibt es eine sehr schöne Reihe von Videoclips zum Thema Verschlüsselung, die hier verlinkt ist. Und es gab auch von Mozilla mal eine ganz gute Kampagne, oder gibt noch diese Kampagne. Ähm, das sind alles Sachen, die Sie sich mal in Ruhe noch angucken können wenn Sie da Zeit und Muse dafür haben. So, jetzt zeigen wir Ihnen noch kurz ähm, ein paar andere Sachen, die wir für Projekte auch einsetzen. Dazu übergebe ich nochmal an Herrn Palme. Okay. Ich erst mal die Uhr. Das hier ist, wo ist Lilly? Das ist eine Kinderuhr, sieht so aus wie eine Kinderuhr. Wir haben einen Kindercomputerclub und wir haben den Kindern die Uhr gezeigt, die wurde uns zugeschickt, wir haben angefragt und die Kinder fanden die sofort cool und wollten die haben. Danach haben wir ihnen erzählt, mit dieser Uhr können deine Eltern sehen, wo du warst, ob du dich irgendwo außerhalb des Geländes, das festgelegt wurde, aufgehalten hast, also zum Beispiel dem Hof oder auf dem Heimweg einen anderen Weg gegangen bist, deine Eltern können dich jederzeit kontaktieren, weil es über WLAN verbunden ist mit dem Internet ähm, und je mehr die Kinder gehört haben, desto mehr ist ihre Freude auf dieses kleine Tool, auf diese Uhr verschwunden und ein Mädchen hat dann gemeint, ich würde das Ding in die Tonne treten. Ähm, das ist, äh, sind neue äh, Geschäftsmodelle, ähm, Kindertracking. Ähm, wo, ich glaube, äh, das wird äh, noch kommen in nächster Zeit. Äh, besorgte Eltern, die ihre Kinder immer im Blick haben wollen äh, und solche Tracking-Systeme äh, ihren Kindern geben äh, und damit immer Bescheid wissen wollen, wo sind die Kinder, was machen die, äh, wie kann ich sie am besten erreichen. Äh, und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, die Selbstbestimmung der Kinder, dass die auch ein Recht darauf haben, eben, dass sie auch mal Sachen machen können, die die Eltern nicht erfahren. Aber da wird sicherlich noch viele Diskussionen darüber geben. Das geht auch in philosophische Bereiche hinein, wo braucht man solche Sicherheiten, wo ist elterliche Fürsorge gefragt, aber wo ist auch das Recht des Kindes auf eine Privatsphäre gerechtfertigt? Das andere Tool, das wir einsetzen, das sind NFC-Reader und Karten. NFC sind in PayPal-Karten, in den neuen Ausweisen, in der EC-Karte. NFC-Karten spielen in unserem Leben immer eine noch größere Rolle. Ich habe letztes Mal beim EC-Automaten gesehen, NFC-Reader demnächst in Betrieb. Diese NFC-Karten... Die haben wir genommen, also die kann man bestellen, sind relativ billig und einen Reader und Writer, das ist dieses Teil hier, das wird am Computer angeschlossen und wir haben ein Programm entwickelt, wo wir die Kinder oder die jungen Menschen jetzt etwas fragen, zum Beispiel, wo warst du zuletzt im Urlaub? Was isst du gerne? Und je nachdem auf der Station geht man hin, also es sind sechs Stationen insgesamt, dann erscheint die Frage, man gibt die Antwort ein und es wird gespeichert auf der Karte. Dann geht man zu einer Auswertungsstation und dort kommt dann, du wirst später mal sehr teure Krankenversicherung haben, weil du machst zu wenig Sport oder oder. Und das Ganze soll dazu dienen, dass die Kinder oder für mir die jungen Menschen, das sind schon die Jugendlichen, mit denen wir es gemacht haben, dass die dann auch hinterfragen, was da für eine Auswertung eigentlich läuft. Warum? Weil manche Sachen haben wir so gestaltet, dass sie eigentlich nicht einsehbar sind und dass man durchaus berechtigt fragen kann, warum werden die Daten eigentlich so oder so ausgewertet. Sobald diese Frage kommt und die Diskussion dazu eröffnet wird, finden wir, haben wir den Zweck des Spiels erreicht. Äh, weil dann können wir offenlegen, wie wir es bewerten, ähm, wie Sie es vielleicht bewerten würden, äh, und äh, wie wenig Macht man eigentlich drauf hat, wie Daten verknüpft werden. Also nicht nur die Sammlung der Daten, sondern auch die Verknüpfung der Daten und die Auswertung der Daten äh, liegt oft nicht in unserer Hand ähm, und die spielt aber eine sehr, sehr große Rolle. Und so ein Spiel äh, kann es etwas transparenter machen. Wir haben diese Materialien so entwickelt, dass wir sie ins, äh, im Netz freigeben. Ähm, das wird demnächst passieren und auch Anleitungen dazu schreiben. Man kann selbst Fragen äh, äh, da entwickeln für seine Zielgruppe und kann dann eben mit denen so eine Art Datensammelspiel machen. Gut, dann kommen wir noch zu den Tools ähm, des der Teil, der ja eigentlich heute im Mittelpunkt steht und ähm, der Sie wahrscheinlich auch am meisten interessiert, also was können Sie konkret tun, äh, um Daten zu verschlüsseln und um sich zu schützen. Ähm, wir haben da einige Tools zusammengestellt, ähm, das wurde schon gesagt im Auftrag der BPB, ist auch auf der BPB-Seite BPB nochmal nachzulesen und äh, wir haben dazu auch einen Flyer rausgegeben, ähm, der bei Ihnen, glaube ich, auch ausliegt. Ähm, beziehungsweise der auch online als PDF nochmal abzurufen ist. Also hier sind alle Sachen verlinkt nochmal äh, und hier ist der Flyer auch als PDF nochmal zum Download. Und das Ganze gibt es auf deren Seite wie auch auf unserer Seite hier hinten. Äh, und ich habe Ihnen jetzt hier oben ein paar Sachen nochmal reinkopiert, die wir uns jetzt kurz noch gemeinsam in der Videokonferenz anschauen möchten. Und dann ähm, ja, besprechen wir noch ein paar Fragen, die Sie vielleicht noch haben. Und dann dürfen Sie an den Stationen selbst die Tools testen. Ähm, wir beginnen mal mit einem passwort -Safe, ähm, Key KeyPass. Das ist eine Möglichkeit, es gibt ganz viele, aber das ist eine Möglichkeit und eine sehr etablierte und bewährte Möglichkeit, um Passwörter zu verwalten. Also Sie kennen wahrscheinlich die Problematik, dass man sich nicht alle Passwörter merken kann, vor allem weil man ja möglichst komplizierte Passwörter verwenden soll. Man soll verschiedene Passwörter für die verschiedenen Dienste verwenden. Und irgendwann gibt es Gehirn dann einfach auf und der Speicher ist voll und dann empfiehlt sich es eben, solche Tools zu nutzen. Da gibt es zahlreiche Tools, es gibt auch diverse Handy-Apps, ähm, die aber neulich erst in der Kritik standen, weil es da auch hin und wieder Sicherheitslücken gibt. Ähm, und KeyPass ist eine Lösung für den PC, ein Passwortmanager, der eben schon Jahre alt ist und der sich ähm, bewährt hat, der auch Open Source vertrieben wird ähm, und der wirklich einfach empfehlenswert ist. Ähm, es gibt Browser-Tools, um ähm, am Browser sich ein bisschen abzusichern. Also wenn ich in meinem Browser eben unterwegs bin im Internet, ähm, inwiefern kann ich da mich auch schützen oder mich ein bisschen verschleiern und verschlüsseln. Äh, da gibt es zum einen von der Electronic Frontier Foundation den ähm, Privacy Badger. Das ist dieses Tool hier, das ist für, ähm, für sämtliche Browser erhältlich. Es ist nämlich oftmals die Frage, welchen Browser benutzen, welche Leute und wo kann ich welches Tool einsetzen, aber der Privacy Badge ist wirklich ähm, sehr, sehr weit verbreitet und eben für viele Systeme erhältlich ähm, und der schützt einfach, den sehen Sie übrigens auch hier oben, ähm, das ist hier dieser kleine DAX, ich glaube das ist ein DAX, <lacht> ähm, der hier mit einer Null versehen ist äh, und der mir mal anzeigt, welche Daten werden unter Umständen übertragt oder werden angefragt, ähm, wenn auch blockiert. Also auf dieser Seite wird jetzt nichts Kritisches natürlich abgefragt, aber bei anderen Seiten ist dann das oftmals sieht es hier oben ganz anders aus, also eben bei kommerziellen Seiten. Solche Tools kann ich eben auch abschalten. Also zum Beispiel hatte ich hier hinten auch Script Safe. Das ist eines der Tools, das wir in der Broschüre haben. Das habe ich jetzt momentan mal komplett abgeschalten, weil es sämtliche JavaScript und so weiter unterbindet und da hätte ich Ihnen vorhin diese ganzen animierten Grafiken nicht zeigen können. Also das muss man dann für solche Seiten, wo sie bestimmte Sachen sich angucken wollen, müssen sie auch bestimmte Browser-Erweiterungen vielleicht wieder deaktivieren oder denen eben Zugriff gewähren. Ähm, ein anderes Tool, das ich hier noch ähm, verlinkt habe, ist uBlock Origin. Ähm, uBlock ist im Prinzip so die Fortführung von einem Werbeblocker. Also Sie kennen diese klassischen ähm, Adblocker oder Werbeblocker, die entwickelt wurden, um die Werbung eben auszublenden von Websites, dass ja momentan dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Anbietern und die Usern, also die Anbieter, wollen natürlich nicht, dass sie als User die Werbung ausblenden, weil dann die Anbieter nichts mehr verdienen und viele Seiten blenden auch schon äh, die Inhalte aus, wenn sie einen Werbeblocker verwenden. Haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, also bei der SZ beispielsweise oder auch Bild.de oder andere nutzen diese Möglichkeit, sobald ein User mit Werbeblocker auf deren Seite geht, werden die Inhalte ähm, nicht angezeigt, sondern sie müssen erst den Werbeblocker dann deaktivieren. Das ist hier bei uBlock auch so, weil eben der Werbeblocker so ein bisschen dem Prinzip des derzeitigen Internets, des werbefinanzierten Internets widerspricht. Hier werden aber auch noch andere Anfragen blockiert, also nicht nur Werbung wird hier blockiert, sondern eben auch andere Tracking-Anfragen. Und deshalb ist das eine ganz gute Erweiterung und sinnvoller als zum Beispiel ein Tool wie der Adblocker oder Adblock Plus, die auch schon in der Kritik standen wegen ihrer Praktiken. Es gibt diverse Tools, um die Festplatte zu verschlüsseln. Da haben wir jetzt mal zwei hier noch reinkopiert. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen ein Windows-System oder viele von Ihnen zumindest ein Windows-System benutzen. Und da gibt es von Microsoft eine ganz gute Lösung, nämlich den BitLocker. Der ist in den neueren Systemen, also ich glaube in Windows 7 und Windows 10, also der ist sogar nur für Windows 10, aber ich glaube in Windows 7 gab es den auch schon. Da ist das Tool an sich schon integriert. Das heißt, wenn Sie über die Systemsuche nach BitLocker suchen, dann wird er automatisch gestartet und sie geben an, äh, möchte ich meine Festplatte verschlüsseln oder möchte ich eine, äh, einen externen Datenträger verschlüsseln, also einen USB-Stick oder eine externe Festplatte, die ich angeschlossen habe. Das kann man also sehr einfach über den BitLocker dann bewerkstelligen. Ähm, ein anderes Tool ist noch VeraCrypt, das ist so eines der, der ältesten und der ursprünglichsten ähm, Verschlüsselungstools, das ist allerdings mit etwas mehr technischem Aufwand verbunden. Also da muss man sich wirklich mehr einarbeiten, um da seine Datenträger zu verschlüsseln. Ähm, dafür ist es ähm, auch wieder Open Source und eben nicht von einem kommerziellen Anbieter wie Microsoft gehostet, weil das ist ja der Punkt, den man beim Bitlogger dann kritisieren könnte. Das ist eben ein System von Microsoft und ähm, man muss da im Prinzip wieder Microsoft vertrauen, dass die Verschlüsselung auch wirklich zuverlässig funktioniert. Wenn Sie mit Cloud-Speichern arbeiten, also wenn Sie Sachen in die Dropbox laden oder in Google Drive oder wohin auch immer, ähm, dann ist da ja auch die Frage, was wird da von dem abgerufen? Also gerade wenn es eben ausländische Cloud-Speicher sind wie Dropbox oder Google, ähm, dann übertragen Sie ja diese Dateien auf ausländische Server. Und um da eine Verschlüsselung herzustellen, empfiehlt sich ein Tool wie der Voxcryptor. Ähm, das ist eine Software, die Sie auf Ihrem PC lokal installieren. Und es ähm, muss dann auch auf der Gegenseite installiert sein. Also wenn Sie Sachen verschlüsseln, dann muss die Person, die sich diese Daten anschauen will, das auch wieder entschlüsseln können und benötigt auch den Boxcryptor. Oder Sie schicken Dateien vom Büro nach Hause und umgekehrt, dann brauchen Sie eben auch auf beiden Seiten dieses Tool, um die Daten zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Also das ist eine Software, die installiert wird. Jetzt sehen Sie hier unten schon die Werbung, die automatisch kam für Whisply. Das ist das Tool, das ich als nächstes zeigen wollte. Klicken wir einfach da mal drauf. Ähm, Wisplay ist nämlich noch eine weitere, äh, eine weitere Erweiterung von diesem Box-Crypto-Team. Ähm, da funktioniert das ein bisschen einfacher, da muss ich mir keine Software installieren, sondern ich kann sagen, ich versende jetzt äh, Dateien über meine Dropbox, über Google Drive oder über Microsoft OneDrive. Das heißt, ich muss mich in eines dieser drei Systeme einwählen oder eben einloggen mit meinem Account, kann dann die Daten über dieses Tool hier ablegen, dann werden die online ähm, verschlüsselt, über dieses Online-Tool. und Es wird ein Code generiert und Sie können dann den Download-Link und den Code äh, idealerweise auf zwei getrennten Wegen versenden und dann kann der Empfänger oder die Empfängerin das über diesen doppelten Weg wieder entschlüsseln, ohne eben ein eigenes Tool installieren zu müssen. Also da ist keine eigene Software mehr nötig, was ja bei Boxcryptor der Fall war. So und zu guter Letzt blicken wir noch kurz auf Smartphones. Ähm, da gibt es auch diverse Apps natürlich und diverse ähm, Erweiterungen. Da möchte ich erstmal auf My Permissions verweisen. Das ist eine ganz interessante Seite und auch als App eben installierbar für Google Play und für den, oder im App Store noch erhältlich, also für iOS und Android installierbar. Ähm, das ist eine App, die kontrolliert quasi die anderen Apps. weil Sie wissen ja, viele Apps fragen sehr viele Daten von Ihrem Smartphone ab. Also zum Beispiel das Adressbuch wird oftmals übertragen von Messenger-Apps beispielsweise. Ähm, der jeweilige Standort und Aufenthaltsort wird oftmals abgefragt ähm, und vieles anderes mehr. Und viele Apps erweisen sich da so als Datenschnüffler oder als Datenstaubsauger, die viele Daten übertragen von Ihrem Smartphone, die die App gar nicht unbedingt benötigt. Und mit My Permissions können Sie überprüfen, welche Apps habe ich eigentlich installiert auf meinem Gerät und welche Daten werden von diesen Apps abgefragt. Ähm, das kann man auch als Browser-Erweiterung hier installieren und das ist aber eben auch als App für das Smartphone erhältlich. Und zu guter Letzt noch zwei Messenger-Alternativen. Ähm, da haben wir das Problem, dass WhatsApp einfach der Platzhirsch ist und an WhatsApp kommt man momentan eigentlich nicht vorbei. Ähm, es gäbe aber auch andere Messenger und zwei, die wir hier mal verknüpft haben, sind Signal und Wire. Ähm, das sind wir selbst auch immer in so Testphasen. Mit Wire hatten wir jetzt gerade wieder Probleme. Also das da hatten wir das Problem, dass auf manchen Handy-Modellen Wire leider nicht so zuverlässig funktioniert, wie das WhatsApp beispielsweise tut, also dass diese automatische Benachrichtigung zum Beispiel nicht immer kommt oder dass es nur zeitverzögert kommt. Was wirklich schade ist, weil es an sich ein sehr tolles Tool ist. Das ist in der Schweiz entwickelt und ähm, hat auch in Deutschland noch ein, ein Büro, dieses Team. Und es ist eigentlich wirklich ein schönes Tool und ein auch gut bewertetes Tool, also auch von IT-Experten gut bewertet. Also, wie gesagt, in unserem Test leider nicht ganz zuverlässig, aber ich will Sie nicht davon abhalten, das vielleicht selbst auch mal zu testen und selbst im Familien- oder Freundeskreis einzusetzen. Und eine andere Lösung wäre noch Signal oder Signal ähm, von Open Whisper Systems. Ähm, das ist ein Tool, das auch von Edward Snowden empfohlen wird. Also, den hatten wir vorhin schon als Maske gesehen. Ähm, der ist so das groß, größte Aushängeschild äh, von dieser App, weil der tatsächlich auch wohl mit diesem Tool kommuniziert und das schon mehrfach empfohlen hat als einen sicheren Messenger, der eben gut verschlüsselt und der auch unkommerziell arbeitet. Also hinter OpenWhisper steht eine Stiftung, die sich eben nicht durch Datenverkauf oder ähnliches finanzieren muss, sondern die durch Spendengelder und andere Zuwendungen sich finanziert. Und deshalb ist es eigentlich wirklich ein ja, sehr guter Ansatz und das funktioniert bislang auch sehr gut, dieses Tool. Und es ist auch für ähm, iOS und Android eben verfügbar. Und deshalb für die meisten wahrscheinlich eine gute Alternative zu WhatsApp. Also können Sie gerne mal testen mit Ihren Freunden, Bekannten, Familie, wie auch immer. Dabei will ich es mal belassen, wir sind jetzt auch zeitlich, ja, momentan ganz gut in der Zeit. Wie gesagt, weitere Tools finden Sie hier unten unter diesen beiden Links oder eben in der Printbroschüre, die Ihnen hier vorliegt. Genau, und damit gebe ich jetzt mal zurück nach Frankfurt.